Ja, liebe Leute, jetzt heißt es dann ja bald Goodbye Austria, hallo Australia. Ich habe mir gedacht, da die Vorbereitungen ja schon auf Hochtouren laufen, brauche ich auch irgendein Video, was dazu passt. Und deswegen habe ich mal wieder meine Geschwister eingeladen und den Marius herausgefordert, das Ziel dieser Challenge ist es, mehr über Australien herauszufinden und für mögliche Angreifer gewappnet zu sein. Deswegen machen wir heute die australische Tiergeräusch Challenge. Guten Morgen. heute geht es um Tiergeräusche. Ganz simpel, wir haben diesen Becher, da sind Tiernamen drinnen und wir ziehen abwechselnd einen Namen raus. Dann können wir uns anhören, welches Geräusch das Tier macht und müssen versuchen uns imitieren. Gute Idee, oder? Die Luise ist heute wieder unsere Cherie und sie bekommt einen Zettel mit den Namen von den Tieren plus Bilder. Und wenn du einen guten Job machst, und sie hat erkannt, dann bekommst du einen Punkt. Und wer die meisten Punkte hat, ist mhm. offizieller König von Australien. Der Marius war begeistert von der Idee. Verstanden? Mhm. Okay. Ja. Los geht's. Soll ich einfach beginnen? Na Nein. Willst du beginnen? Ja. Okay. Gut, es ging los, Marius begann, erstes Tier, Erster erste Chance auf den Punkt. Was macht ihr daraus? Was, ja. was hast du? Hä? Was hast du? Ja, ich sagen, sie muss es sagen. Da aber warten. das stimmt, genau. <lacht> das hast du. Okay. Ich habe das Spiel voll verstanden. Ja, wirklich. Okay. Na dann, lass hören. Bereit? Ja. Ein Beutel im Teufel? Nein. Uh. Und so. Schön schmalzig die Kopfhörer. Äh. Äh. Es ist ja wirklich nicht so leicht, wie man das vielleicht denkt. Man denkt, oh äh, ich bin ein Koala, das ist doch ein ganz eindeutiges Geräusch. Dabei machen koalas so tiefe Geräusche, das könnte genauso gut ein Büffel sein oder was auch immer. Kamel? Äh. Ah. Ja, aber ähnlich, hast recht, ja ja. Okay. Geht. Parallel. Ein Nein. Ich bin nur schlecht, als wäre das nicht. Ich habe kein Problem. Nur wichtig ist, dass du jetzt das hier erratest. Bist du wahnsinnig, das ist schwer. <lacht> Oh Gott. Komm schon! Ich glaube, das ist der Kase. Ja! Den schwersten hast du hatten. Ja, als Nudel. Oh, oh, oh, das wird ein Punkt, das wird ein Punkt. Kinderspiel. Ja. Aber Ah. Ja. Ja. Ja. Mhm. Nein, ja. Verständlich! Verständlich! Na gut, komm raus! Übernimm die Führung! Derek! So eine letzte Chance, gell? Der letzte Chance über den Punkt! Ja. Mhm. Ja. Wie soll man das machen? Das ist... nicht! Das ist... Ich, ich kenne das Tier nicht. Es neigt sich am Ende zu. Er stand noch immer 1-1. Mein letztes Tier, meine letzte Chance. Na gut Luisa, wow, was ist für hast du für Ohren schmeißt? Das warst du! Das hast du! Willst du meine Ohren täglich? Nein! Ja, wahrscheinlich! Ich, ich glaube, das, das ist möglich, das ist möglich. Das hat sich an mir Atem. Ich kann mich zwischen zwei entscheiden. Lass dir Zeit. Ah, das Match endete 1-1. Da mussten wir noch was dazu erfinden. Geniale Idee, also geniale Idee. Der Kasuarkampf. Es konnte keine Entscheidung getroffen werden, kein Gewinner steht fest. Letzte Runde casuar -Battle. Die beiden Spieler haben die Hände wie ein Casuar hier oben und versuchen den anderen wie beim Fechten, also nicht wie beim Fechten, sondern zu beißen. Und wenn man dreimal, äh, drei Pisse anbringt, hat man gewonnen. Verstanden? Gut. Kasuar, go! beugen. verbeugen. ein früher Kasuar-Starr! Das ist kein Pisse. Okay. Ich nicht. Ja, Nein! Ein casuar 1-0. Oh Gott, du bist so gut. Du bist so, man kann dich nicht erwischen. Au! Ah. Ah. Ah. <lacht> nicht <in>. oh, Au! <lacht> ah. ah. die Hose ist Die das Punktänderung. Wir machen Best Free, wer das 2 hat, gewinnt das Casuar-Petal. Oh, okay. Ich kann nicht runtergehen. Das ist ein Blödsinn. Okay. Mit einer kaputten Hose verabschieden wir uns. Natürlich bin ich der König von Australien geworden. Ja, das sollst du hören. Ich habe verloren. Okay, schaltet zum mal, das kommt. Ihr wollt doch sehen, wer er jubelt, oder? Der Australienkönig wurde gefunden. Ja, muss man so einen Shot machen am Dach. Ich bin der König von Australien. Das ist ein, wie ich sage, ein australischer Waschlappen. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu abonnieren und dieses Video zu liken. Hier könnt ihr der Loser Gang beitreten. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum Instagram-Kanal. Was? Oh. <lacht> Schöne Grüße an Marissa und Luise. <lacht>